Wir haben bis jetzt auf unserer Reise verschiedene Energiezentren im Körper kennengelernt. Und zwar haben wir so ein die verschiedenen Zentren, die sind alle entlang der Wirbelsäule. Ähm so ein die Energien in diesen Zentren haben wir angefangen, miteinander zu erkunden. Erstens mal die Energie, die uns eher erde tut, ganz unten im ersten Chakra oder in dem ersten Energiezentrum. Aber auch in diesen aufbauenden Energiezentren, wie zum Beispiel das dritte Energiezentrum, es vor allem mit dem feurigen Element in Verbindung steht, wo es extrem viel Power, extrem viel Kraft schenkt. Aber auch Energiezentrum vom Herz, wo es wirklich die Aspekte, von Liebe und Mitgefühl so wirklich näher bringt und uns hilft, mit einem offenen Herz können auf unsere Mitmenschen zu gehen. Jetzt das nächste Energiezentrum, das wir anschauen, ist eigentlich hier im Hals. Also im Yoga sagen wir auch Halschakra, Halsenergiezentrum. Und da finden wir eigentlich den Ausdruck hat sehr viel mit, dem, in dem Sinn, mit, dem, mit der Region so von Nassen abwärts vor allem Maul und Ohren zu tun, Hals, auf der physischen Ebene Weil da passiert so ein unser eigener Ausdruck. In unserem zweiten Energiezentrum, wo man unsere Kreativität findet, das heißt all die Sachen, die uns Freude machen, wo uns in einen Flow bringen, ähm, die finden nachher ihren Ausdruck, über das Energiezentrum da. Das heißt, wenn wir da ein bisschen blockiert sind, also wenn, wir, wenn wir da ein bisschen verschlossen sind, dann fällt es uns auch schwerer, unsere eigenen Ideen zu kommunizieren, auszudrücken, was im Inneren von uns passiert. Das wird alles so ein bisschen gedämpft und Vielleicht kannst du dich selber ein bisschen anfangen beobachten. Gehörst du je nachdem zu den Menschen, denen es einfach fällt, sich auszudrücken, die einfach kommunizieren können, die einfach vor Leuten stehen und mit Leuten reden können? Oder du gehörst zu den Leuten, die genau wissen, was sie sagen und eigentlich im Inneren ganz klar sind, was eigentlich für Gefühle da sind, was man kommunizieren möchte. Aber es ist irgendwie, irgendwie schwierig, das auszudrücken zu können. Oder manchmal, wie man das Ausdruck kommt, nicht, wie, kommt nicht richtig an Also das, was drin ist und das, was dann rauskommt, stimmt wie nicht so ganz zusammen. Vielleicht gehörst du aber auch zu den Leuten, die, je nachdem sehr viel reden, wirklich sich wahnsinnig ausdrücken und sehr, sehr, sehr viel erzählen und manchmal andere Leute fast ein bisschen unterdrücken, die gar nicht zu Wort kommen lassen, sondern weil du eigentlich sehr, ähm, ausdrucksstark bist und wirklich da du dich sehr fest ausdrücken und vielleicht aber manchmal mm, gar nicht noch genau ist, was die anderen sagen. Oder du gehörst eben genau zu denen, die extrem hören, was andere sagen, aber selber sehr schüch sind und sich gar nicht ausdrücken, wo wirklich wo, wo, wo so schüch sind, dass sie eigentlich wie ein bisschen blockiert sind im eigenen Ausdruck. Darum Wett ich dir das ein auf den Weg mitgeben, dass du dich selber beobachtest, wie einfach, wie schwer fällt es dir, dich auszudrücken, wie einfach, wie schwer ist es für dich, andere bewusst zuzuhören und schon nur durch diese Erfahrung, durch das Wissen, Du kannst nachher entsprechend reagieren oder entsprechend deinen eigenen Ausdruck verändern. Entweder ein bisschen, vielleicht ein bisschen mit mehr Energie dahinter sein und wirklich versuchen, dich mit mehr Kraft auszudrücken. Oder merken, nein, ich tue mich schon genug ausdrücken, vielleicht sollte ich mich auch manchmal einfach ein bisschen zurücknehmen und vielleicht ein bisschen die anderen besser zu Wort kommen oder besser auf die anderen hören. Ich freue mich, dich nächste Woche wieder mit Themen von der eigenen Energie und den verschiedenen Energiezentren zu inspirieren. und Bis dahin wünsche ich dir eine super Woche.